Hallo zusammen! Heute möchte ich mit euch zusammen die Glossybox öffnen, beziehungsweise ich habe die schon geöffnet. Die liegt schon seit einer Woche, seit über einer Woche bei mir herum und ich konnte es nicht abwarten. Also habe ich sie schon vorher geöffnet und reingelinst. Ich weiß, viele YouTuber haben schon die Glossybox ähm, gezeigt, aber es ist doch nicht bei jedem das gleiche drin und deswegen möchte ich euch heute meine zeigen. Die Glossybox kommt in einem Pink und was ich, woran ich sofort gedacht habe ist die Pink Box. Die hat das gleiche Pink und ich weiß jetzt nicht speziell was das Thema bedeuten soll. Auf dem Glossy-Magazin steht We are Glossybox und ist mir immer noch nicht klar ob die jetzt Jubiläum haben oder irgendwie sowas, keine Ahnung, via Glossybox. Ähm, wir feiern sechsten Geburtstag, da haben wir es schon. Also die Glossybox wird sechs Jahre alt oder ist sechs Jahre alt geworden. Dann lass uns einfach mal reinschauen. Als ich die Glossybox geöffnet habe, fiel mir sofort ein Produkt ins Auge, weil ich mich unheimlich gefreut habe. Und zwar geht es um diesen hübschen, schönen Pinsel. Das ist ein Make-up-Pinsel und ich habe es ausgepackt und bin sofort über die Borsten gegangen. Und mir ist sofort aufgefallen, die sind so weich, super schön festgebunden, ähm... So schmeichelnd und ähm, ja also ich bin begeistert ich weiß jetzt nicht wie sich das mit dem make-up verhält das habe ich noch nicht ausgetestet aber äh, auf dem ersten blick scheint es mir sehr gut gebunden zu sein und ähm, was mir noch aufgefallen ist es ist sehr biegsam. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ähm, man könnte meinen, wenn man zu sehr drauf drückt, dass das brechen kann, aber so feste arbeitet man ja nicht mit dem Make-up im Gesicht, denke ich. Und das äh, wird schon gut gehen. Ähm, ja, was hier noch zu sehen ist, ist ein glossybox emblem und äh, Hello Beauty. Ja, ich denke mal, das ist ein speziell für die Glossybox entwickeltes Produkt. Das machen sie ja manchmal. Und darüber freue ich mich sehr. Die Preise und die Mengenangaben oder die Größenangaben äh, werde ich euch dann da oder da irgendwo hinterlegen. Ich freue mich immer über Make-up, über dekorative Kosmetik. In, äh, ja, in den Boxen und dann habe ich dieses Schätzchen hier herausgeholt aus der Box. Das ist ein Bronzer, Safari Bronzer nennt sich und ähm, von der Firma mal gucken, ML Model Launcher. Made in China steht da noch hinten drauf. <lacht> äh, ja, also ich finde das Muster wunderschön. Und ähm, ja, da sind auch einige Glitzerpartikel drin. Ich denke, es ist ein spezieller Sommerbronzer, gerade mit den Glitzerpartikeln. Es ist jetzt nicht so gut pigmentiert, dass man sagen kann, wow. Aber... Oh ja, wenn man die Farben miteinander mischt, dann ähm, finde ich es... Der Ton auch nicht orange-stichig, dann eher nicht. Ich weiß nicht, ich muss es auf der ähm, hier im Gesicht ausprobieren. Ich bin sowieso nicht gut im, in Farben beschreiben. Ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr sehr darüber gefreut. Riechen tut er nicht. Das nächste Produkt, was ich herausgefischt habe, das ist von der Firma Manna ein Glow Illuminator und das ist eine Lotion die man mit der Foundation mischen kann habe ich da was? <lacht> nein, äh, ich dachte da wäre ein Haar ähm, Ja, das ist eine, ja eine Lotion, die du dann mit, ähm, mit deiner Foundation mischen kannst oder auch so auftragen kannst aufs Gesicht das zaubert dann einfach einen ähm, ja, Schimmer auf der Haut und speziell im Sommer finde ich das natürlich wunderschön. Wunder ich mag ja so glowige Effekte im Gesicht oder auch so auf der Haut und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, es zu testen. Dann war noch ein Rasierer dabei von Nivea. Protect and Shave, Rasier mit Wechsel, Rasierer mit Wechselklingen. Und was ich besonders interessant finde, ist dieser Schwingkopf. Pack das mal eben aus. Genau, das ist dieser starke Schwingkopf. Ganz besonders für, äh, für die Beine und die Knie herum. Ähm, finde ich das sehr, sehr, sehr, sehr äh, ergonomisch passend und bin gespannt wie die wirken bzw wie man damit arbeiten kann sehr sehr flexibel und rasierer kann man immer gebrauchen ich zumindest da wusste ich zuerst nicht was das genau ist und zwar puro bio das ist so ein stift und hier oben befindet sich eine ja eine wachsartige konsistenz und äh, ja das ist wohl zum, ja, zum fixieren zum beispiel der augenbrauen gedacht dass sie ähm, ja dass sie einfach in reihe und glied stehen oder äh, für ja, einfach für die Lippen, dass der Lippenstift nicht ausläuft. Ja, ich äh, werde das auf jeden Fall austesten. Da freue ich mich auch sehr darüber. Und dann habe ich noch eine Probe gehabt von Parkos. Eine vegane Feuchtigkeitscreme mit Cranberry Seed Oil. Mal zusammengerechnet bzw. überschlagen und ich bekomme einen Gesamtwert von 71 Euro heraus und das finde ich doch schon recht recht recht viel für äh, ja dafür, dass ich nur 15 Euro bezahlt habe ich bin absolut zufrieden mit der box und äh, ja ich freue mich auf die nächste box im september Okay. Bis dann. Tschüss.